Willkommen, mein Name ist Daniel B. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play. So was mehr Spaß, Ultimate, klassisch. Machen wir das. Machen wir mit Mega Man. Ähm, haben wir haben ja freigeschaltet oder so. Mega Man. Wegen halt, ne? Meilenstein und so. Jagt auf Doktor, wie bitte? Da müssen gegen Doktoren hier kämpfen. Den Professor Doktoren. Ja, Dr. Mario, ja auch nicht. Naja, oh frisst zitronen Das kann ja auch der veranfeilt, kann. Komm mal, ja. Shoyuken. Shoyuken. Okay. Wir müssen mit Mega Man wieder reinkommen. Schon Ewigkeiten her, ich ihn gespielt habe. ich habe. gehen wir mal am Ende kämpfen gegen den Yellow Devil. haben er ist ein bisschen komisch zu steuern, muss ich ganz ehrlich sagen. Boom. Ja, vor allem wenn man so einen Scheiß schon macht am Anfang. Ich wollte das Ding eigentlich da angreifen, wenn es explodiert, und dann passiert mir direkt so ein Kack. Was ist das? Ja, da kann ich kommen. Er kann nur schießen. Oh. Mein Gott, jetzt lass mich doch mal. Lass ich doch mal machen, ey. Ja, jetzt weiter von links, als Mega mein Ex. Ich hab mal Mega Man X8 hier auf diesem Kanal gespielt, aber mein zweites Projekt. Schau dich halt an. Er ist voller Qualität. Was? Wieso krieg ich natürlich Man sieht, ich bin richtig schlecht mit Mega Man. Schwert wieder, ja. Oh, Junge. Ich habe es jetzt noch nie mit dem Schwert getroffen, kann das sein? Hey. Ich drücke doch noch. Oh. Boah, ist das eine scheiß Runde, ey. Boah, ich muss ja nur gewinnen, also... ich mir nur ein einmal sind die gegner stark oder Und was soll das hier raus war der schon vorher im spiel drin okay ja das wird der das wird sehr doof <lacht> oh. Nein, nicht anfassen. Er Sieht so graziös aus. Was sagt ein Doktor Kawashima? Spüre die Macht der matte eins weggekickt Pff, ehrlich damit habe ich den kao gehauen jetzt kommt schon das Bonusspiel? spiel warum denn weil ich so schlecht bin oder was Lass mich ich verarschen mehr meins Schüsse tun nicht die Dinger kaputt hauen so, ich tue mich ja sowieso schon schlecht anstellen also guck mal ob ich das hinkrieg mit dem ding hier mit dem letzten Ding boah so wie war das jetzt ich muss jetzt hier warten ne? ja voll gestört ey. Das ist irgendwie voll nicht wert warum macht man das überhaupt hier? mega man gegen mega man originalen halt ne Oh Gott. Ja, io. geht weg. Schon welche Bananen ange. mein mein Charakter wird er auf jeden Fall nicht so also mein Charakter of Choice will er definitiv nicht. ey. aber abgehauen, ne? Yellow Devil. Ja, was das. Weiß nicht, was ich genau sagen soll. <lacht> Irgendwie, dann nicht so berauschen, was ich hier mache, also. Boah. Oh. eine coole Pose. Oh, war jetzt 5.9? Nee, so wenig an ich ja noch nie. um was? Wie viele Bosse muss ich denn hier kämpfen? Also war, nicht sah so dem nehmen. ob er mir ist auch richtig guter charakter für bosse so gefühlt können wenn wir schon dabei sind dann können wir gleich noch mit einem cup mit einem capcom charakter spielen ne? klingt doch eine idee ich meine rio damit so, jetzt Dr. Mario? Okay. Kannst du aber noch nicht gewesen sein. Ich kann halt auch, nur besser. Ist halt aus meiner Serie, ne? Dieser Angriff. Ja, ich kann allen möglichen Zeugs auf den werfen. war es noch nicht danach weil wir hatten gerade unseren boss aber what? wie kommst du denn auf einmal hier wie mir boss war schon Okay, das ist ein bisschen krasse also was soll ich dagegen machen will ich so mit mega mein verdammt schickt mir noch nicht so viele gegner ja ich komme nicht an den heran ja, er tut immer genau über mir springen wenn ich den Angriff mache war ja, komm okay warum die charaktere auf einmal stehe jetzt nicht so niedrigen rang oder was haben sie mir gar keinen boss hier irgendwie geschickt außer vorhin der Warum Dr. Mario und YouTube sind wir eine komische Kombination? Du vielleicht irgendwie mein so Mario und Link oder irgendwie so. was ein YouTube mit Mega Man zu tun, war okay, sagt ja nichts, steuer ja nichts in Frage oder so. ne kein Name darf vergessen werden, no name can be left unscratched. aber lag einfach nur daran, weil mein Rang irgendwie zu nicht war. Der Bonus-Spiel war auch relativ früh. Ne? Also, ja, vielleicht ist er ja bei einigen Charakteren so. Ne, ich habe noch nicht jeden Charakter hier durchgespielt. Bisher ja im klassischen muss Sag mal. Dings, ja, Abenteuer, Mo äh, spielen. Da wird richtig hart, wenn ich alle Charaktere, da ja, hätte ich am Anfang machen sollen, als ich nur acht Charaktere hatte. Aber was soll's. Wenn schon, wenn man in Motion spielen, dann mit allen Charakteren halt, ne. Nein. Äh. Warum? Die kleinen Dinge haben mich sogar nicht getroffen. Irgendwie so wie ich das sehe, kriegt man nur hier Belohnungen, oder? Ja, so Geschenkchen da unten. Man näher genug Punkte hat wenn ich das nicht spielen würde würde ich gar nichts kriegen am ende oder was aber mies da ja. so, komm, wieder 1,7 millionen Boom. Sehr gut. Ich glaube, Sora sind die mache von Kid Icarus Uprising, oder? Äh, war halt irgendwas anderes. Letztens irgendwie herausgefunden. Mega Mann. Ja, und ich habe auch keine Geister oder so bekommen, weil ich so schlecht war. Mal zu erwarten. Hallo. er muss ja irgendwie keine Silhouette haben. Der sieht genauso aus, wenn er aufgedeckt wurde die den, die Auch. da. Einige Level die haben wir noch gar nicht gesehen. Ne? Ich hab dir auch noch nicht gesehen, die Level. Aha. Ich stell mich ja schon wieder an. Ich kann ja nicht runter. Was ist das? Sehr gut. <lacht> ah, du bist hier oben, ja. Mr. Game ⁇ and Watch kämpft nur mit. Ach ja, genau. Reto Melly. Oh, okay. Und da war Ein Geist von Legende dabei. Last von Geistern. Verkaufe fünfmal Items. Da Einmal das Geistertraining im Studio. Habe ich auch schon viermal. mal wir 777 verschiedene Geister. 100 das Smash, der Langes Luigi das Smash. noch machen also kleinigkeiten hier erledigen ich nicht, was man dadurch kriegt dann ne? 20 stunden spiel wie weit bin ich denn davon entfernt vielleicht da auch nicht mehr so weit entfernt sein ne? ja machen wir einfach mit dings ja noch mal rio ja. oder rio Hunger nach herausforderungen den dürfte ich mich hoffentlich ein bisschen besser anstellen als mit mega wenn kennen ich krieg irgendwann nicht zwei okp ist aber jeden kampf so kenn ich habe noch gar nicht freigeschaltet schließt sich uns an wir sind die Gewinner. Was tat? Das? das ist ein Kaffeekampfer. Also macht man, das. man muss einen ganzen Halbkreis machen. Boom. Sagen, ob ich das nie hingekriegt. dieses flammende Hallo kennen sie. Was so muss, also soll eine Anspielung an schon sein? sein weil ich irgendwie schon ließ. Musik, ich... bitte sagt mir, die Bosskämpfe werden auch so sein, dass ich mit KP kämpfen muss, Wäre irgendwie viel besser. Oh hat die mich gegrabt habe ich jetzt echt gerade diesen feuerball weggetreten Hüah. Puh! Oh, Akuma Stampfer. Könnten sie auch hier reinpacken. Wäre auch so ein kleinerer Kloncharakter, Echo Fighter, meine ich natürlich. Der ja, jetzt einen offiziellen Namen, aua. Uh. Will ich eigentlich gar nicht machen? Oh. Noch gar nicht drauf geachtet, aber. Ah, Blanca. Wahrscheinlich, ne? Ja, eine Anspielung am Blanca sein. Ich gucke immer auf den Gegner, merke ich gerade. Hier, ich laufe zurück und immer noch auf den wie ein street fighter halt ne stimmt haben sie gemacht hier in dem spiel einfach wie wenn du meinst, ich wäre experte in street fighter ne? Aber oh. Oh, die sagt mir, die Bosskämpfe werden auch so ablaufen mit HP, Würden die, die glaube ich viel einfacher machen. Was ist das ah, 0,8 ehrlich? Mit hat Feuer nicht noch ein bisschen Schaden machen können. Hm. Ich glaube aber die Capcom Charaktere. Aber irgendwie eine andere Anordnung. Ich krieg schon wieder hier am spiel und dann, dann am Ende. So als oh Gott. Alter, spring doch nicht so weit, Mann. So als gehen wir einfach, gehen wir einfach weiter. Oh, was soll's, boah Junge! Geht man gar nicht so kaputt, Mann. ich habe auch noch 150 KP, was? die oh, sagt mir, in dem Boss kämpfen wir da auch so sein? Oh, Little Mac, Der sich wahrscheinlich in Giga Mac oder so verwandelt, ne? Irgendwie so was. fast so groß wie ich, was? Oh, da gibt mir ja voll verfressen. Oh nein, lieber weg. Wo lässt das, nicht. Sehr gut. Na, ja, wer ist der Boss? Wer ist der Boss? Ja, heißt ich aber nicht mehr kriegen. Meta, nein, ach, da kommen noch zwei. Ha, aus dem Wirbelwind rausgehauen. Nee, was sagst du dazu? das gar nicht darauf geachtet. Wer soll jetzt eine Anspielung an wen sein? Also nicht. Einige würden jetzt wahrscheinlich sagen, ich spamme ja nur Hadoken, aber so sieht er den Street Fighter auch aus. Und spammt so, äh, so lange seine Projektile, bis der Gegner nah genug rankommt, und dann macht man einen Shoryoken. Also das hier wird wäre okay, das ist so eine typische Strategie mit so Charaktere wie Rio oder kennen glaube ich, so ich einfach mal ich muss einfach mal kennen. Flow Chart oder irgendwie so, es hat glaube ich Google. Oh, Gott, Na, komm. kommen so. Ach, komm Oh, nee, er sagt, wie was kennen wir? Du kämpfst nicht mit mir. Wer kopiert mich? Nee, jetzt aber nur zufällig. Er ist ja irgendwie voll broken. Gut, jetzt sieht das Feuer schön auf sich ich hoffe nicht das sieht mir zu einfach irgendwie aus ich muss sagen wenn ich dadurch hier frage, weil das sieht mir bisher noch ein bisschen zu einfach aus ich frage sowieso noch einmal merke ich gerade ich dachte werden man sein Da war schon ein bisschen zu einfach aber was okay habe ich da ohne continuous geschafft bisher ich glaube ich bin kein einziges mal freck Punkt ne? 9.1 jetzt nur noch ein bisschen schneller die Gegner ich, dann wäre noch besser gewesen marius Thema äh, Rios Stage Japan Stage glaube ich ich habe zwar nicht viele Nintendo Klassiker gespielt auf der Super Nintendo ich hatte nur irgendwie fünf oder sechs Spiele aber Street Fighter 2 hatte ich auch. Der legendäre Street Fighter 2. Und Super Mario. Das waren so die zwei Klassiker, die ich hatte auf meiner Super Nintendo. um die einzigen Klassiker. Also. Ich hatte keine Sachen wie... weiß ich nicht. Yoshi's Island oder Donkey Kong. Mario Kart. Final Fantasy 6 Also ich hatte irgendwie keins von diesen. Legend of Zelda, Mega Man, Metroid. Also ich hatte nur so ein paar Mario World. Also ich hatte natürlich noch ein paar andere Spiele, aber so also unwichtige. Ich hatte so ein Power Ranger Kampfspiel, äh, zwei Fußballspiele hatte ich. Äh, jeder der, den ich kannte, hat irgendwie so ein Aladdin Super Nintendo-Spiel gehabt, das richtig gut war. Aber ich hatte halt diese ganzen Spiele nicht. Ja, jeder hatte natürlich auch Mario Kart, nur ich nicht. Aber damals hat mich das noch nicht so gereizt, so für ein Super Nintendo. erst so ein Nintendo 64. Also ja. Man sieht schon so meine, wie treu ich Nintendo bin, ne? Wie kann er es wagen, eine Nintendo Konsole sein eigen zu nennen? Er ist kein wahrer Fan die ganzen Nintendo Fanboys hier so sagen. Ich finde halt irgendwann mal irgendwie unfair, wenn irgendwie so Konsolenkrieg oder so ist, ne? Und Leute tun irgendwie nur Xbox und PS PlayStation irgendwie so also konkurrieren. Und ja. ich finde halt immer scheiße, dann Leute immer in Nintendo rauslassen, die aktuellste Nintendo Konsole irgendwie voll gemein dabei hat die nintendo irgendwie voll die besten Exklusivspiele. spiele jeder ja schon mal irgendwie nintendo spiel gespielt haben ja, zugeben hat die richtig bock machen ah, als soll's. rio oh, ganz alte art style der alte lobber Medeos, der ist aus bleiben 1 oder irgendwie so. Eins, drei irgendwie sowat. so was. So. Messer. Ach, Dings, hat Krum. Aber ich dachte, ich hätte mal noch KP-Kampf. Oh, gut. er war aber in der Luft gestanden, deswegen, ey. Jetzt gibt er mir auch der Warum sind die eigentlich so Maschinen irgendwie, die rauskommen aus dieser Level? Ja, Fire Emblem ist jetzt nicht so eine technologische Serie. Das ist mehr mittelalterlich. Mit ein bisschen Fantasy. Ja, warum sind dann hier so komische Sachen, die aus dem Boden kommen? Übrigens, Chrom. Hauptcharakter aus Fire Emblem Awakening insgesamt acht Runden im Team Smash, okay? Also einfach nur irgendjemand an meiner Seite haben, ne? ne. Na, alles klar, gut. Klassisch, quadratisch, gut. Ne, irgendwie so was. Ja, guck mal, was mein Shop ist, habe ich gar nicht. Wenn der jetzt letzten parts nachgeguckt, das muss ich doch machen. Hallo, 15.000 So, Iridi. Kleidung, bester Charakter aus Kid Icarus Uprising. Ich dachte, er macht es mit seinen Fingern hier so. Ey, ich brauche wieder neues Geld, mehr Geld meine ich. Neues Geld, ja, ich muss mir neues Geld waschen. Gut. Gut, dann würde ich sagen, da war es für diesen Part. In der nächsten Folge machen wir weiter im abenteuer modus wie gehabt. Und ja, danke schön fürs Zuschauen und tschüss,